Um mehr Platz für Fahrradfahrer hier zu lassen, dass Fahrradfahrer den Sicherheitsabstand halten können, wenn sie aneinander vorbeifahren. Super, wir finden das eine ganz tolle Initiative. Hier ist es wirklich sehr, sehr eng. Also der Fahrradweg ist zu eng für Fahrradfahrer und der soll auch noch mit Fußgängern geteilt werden. Wir finden das eine tolle und unterstützenswerte Initiative. Wir werden dir zu den Radentscheid nach allen unseren Mitteln unterstützen, heißt es konkret. Wir werden uns einsetzen für sicherere, breitere und noch mehr Radwege in Freiburg. Wir finden, dass Fahrradfahrer mehr Platz brauchen auf unseren Straßen, die immer noch sehr auf Autos fokussiert sind und Autos mehr Platz lassen.